Hey Leute! Äh, poké ich muss euch etwas sagen. Ich bin hier in der letzten Folge stehen geblieben, denn Folge war ziemlich lang und ich würde auch nicht mal beenden. Ich dachte, wir hätten es geschafft, doch dann wird dieser Karate meister doch noch kämpfen und er packt eiskalten Kickli aus mit Level 37. Und ihr seht gerade mein stärkstes Pokémon, Level 35. Es wird sich bald entwickeln nichts Level ab. Und ich denke mal, nach diesem Kampf wird es sich entwickeln. Also haut rein! Also, das kurz soll ich mal nicht. Er soll reinhauen, er soll ihn besiegen. Und das nächste Pokémon. Ich gehe mal davon aus, das nächste Pokémon wird dann Noxan sein. Die ich denke ich mal. Doppelkick, nein! Mit dem Oh mein Gott! Rip. Ja, Rip. War, war mir klar. Oh Gott. Fängt ja gut an, ne? Finde ich, find ich auch. Ja. Ich werde die Folge mal vielleicht ein bisschen kürzer halten. In der letzten Folge. Meditation. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit dem Spiel. Ich glaube, wir müssen jetzt, ab jetzt... Wenn hier wenn, je nach nichts passiert, glaube ich, müssen wir Lavagna erstmal machen. Damit wir dann Safro Sof, äh, in der City, wo wir gerade sind, was anrichten können. Na komm. Oh, es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Ah. Shit. Irgendwo würde ein Team halten sollen, damit ich irgendjemanden einen Opfer habe, den ich dann halten kann. Was ich schlimmer nicht weiß. Mediation oder Mediation, eh keine Ahnung, wo war jetzt. Oh, oh Gott. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt noch gewinnen soll. Äh, ich habe ein safe set gemacht, damit ich, äh, falls irgendwas schief geht, vor kann, weil ich will jetzt eigentlich schon gewinnen. Und nicht hier zu äh, schwarzen Augen. Schwarz zu Augen haben. Schlitzer, komm schon. Das muss ich viel abziehen. Was zum Teufel? WTF. Krass. Ja, komm. Ich kann jetzt nicht mehr innen Wieder heilen. Ach komm. Lass mich doch mal angreifen. Dankeschön. Was? Achso, das war ein Doppel. Oh. Codex. Tut mir gefallen. Und überlebe kurz. Ich hab doch, habe ich keine Beleber mehr. What? Ich habe keine Bele Pff, Oh Gott. Ich habe keine Beleber mehr. Ja, für den Todtag wird es nicht reichen, was? Oh. Hm, immerhin, ja, noch dachte ich mir. Gleiches Level. Ich glaube, wir sind uh, down. Feuerschlag kann der. Echt. War macht keinen schlechten Job, muss ich sagen. Volltreffer sogar, nice. Ja, der pumpt sich halt auch mit X-Angriff und fix Verteidigung. Erlitt. Das fuckt halt mega ab. Na komm, Macht ihn schon da. Okay, Patex. Jetzt weiß ich, wie ich benutzen werde, wenn ich nochmal gegen solche Pokémon kämpfe. Level 32 hast du dir auf jeden Fall verdient. Und du bist auch hier Level-Level-Taboga. Äh, äh, Taubos, man nicht. Das ist nice. Oh, ich wurde geschlagen, Geschlagen, ich kann nicht retten. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem fühle ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir einen Preis gekröntes kampf pokémon wähle eines von beiden aus und zwar haben wir die wahl von Kiggly. und Nokshan. Ja Aber ich werde sie als nicht ins team nehmen. Ich nehme mal hier kikli Kiki war jetzt irgendwie stärker als noch. Ich kenne mir oder? Nein. Ja, ähm. Ich werde erstmal Pokémon Center gehen. Ist irgendwas passiert? Nein. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch mal wann hier, ja, oder? Eigentlich ja schon, weil hier ist ja die fünfte Arena. Wir können ja nicht schon zur nächsten Stadt. Ja, eigentlich muss es logisch, logisch gesehen. Wir müssen wir eigentlich nach Havania den Turm machen, den wir auch eigentlich jetzt machen können. Und dann, ich glaube, wir sind ein bisschen zu, sch äh, zu schwach gewesen. Ich sage, glaube ich noch gar nicht hin. Naja, egal. des Ich hoffe, der Ton, mit dem Ton ist alles gut. Hoffe ich doch. Ja. Lass mal sehen, äh, wo wir lang müssen. Lass mal sehen. Lavagna. Ja. Äh, ja, da gibt es eine gruselige Musik. Ja, der Pokémon-Turm. Da gibt es auch eine gruselige Musik. Die ja, den kennen wir schon von Pokémon-Turm. Kennen wir aber noch nicht. Wir können ja gerne reinschreiben gleich. Oder wenn ihr die Musik gehört habt. Welche ihr gruseliger findet. Ja, äh, da wir noch kein Fliegen erlernen können. Wait. Wait, mir fällt ja was ein. Wir holen uns mal hier die wunderschöne Musik an. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich bin nicht sicher, ob da... Ach man, die kann ich fahren. Aber gibt es nicht, vielleicht... War das nicht diese Route? Tunnel, ach nee, da war ein Tunnelfahrer. Aber können wir nehmen. Eine Abkürzung, immerhin. Und die können wir auch Fahrrad fahren! Yeah! Sieht gerade ein bisschen komisch aus, aber ja, da sind wir schon durch. Und. Ja, eigentlich können wir abkürzen. So. Also, sobald ich jetzt weiß, geht es noch nicht dort hinten weiter. Die Route habe ich ja gemacht. Das habt ihr ja nicht mehr gesehen, leider. Also das konnte ich nicht sehen, weil die Aufnahme abgekackt ist. Aber ja. Und dann hier. Und hier die neue gruselige Musik. Wer bist du denn? Ich bitte für Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Und oh, die Armen, ja, hier ist ein Ort wo die Pokémon, die sterben, hingebracht werden. Und gleich treffen wir auf jemanden, wo es eine Riwi-Pasta-Theorie gibt. Können wir gleich zu. So. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Na, eigentlich bin ich nicht. Äh, na, wir sind hier. Pokano, oh, warum hast du mich verlassen? Oh, die Musik. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Dann sind wir mal hier, um das zu regeln. Wait, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mit ihr reden. Hi. Der Pokémon-Turm wurde in Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Wie ich schon dachte. Und hier oben seht ihr schon, es ist niemand geringeres als Gary. Hallo Mike, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Und für die Leute, die ganz gut aufpassen. Oder aufgepasst haben wir auch immer. Die werden sehen, dass ein Pokémon ausgetauscht wurde aus Gary's Team. Das ist das Radikal. Wieso? Das werde ich gleich noch mal äh, erläutern. Ähm, ja, aus diesem Kampf. Hoffentlich habe ich dann endlich noch einen Totok. Bitte! Ich bitte schon seit Parts. Seit vielen Folgen ich bitte, ich, ich, Wahrscheinlich hat er schon dieser Flor, oder? Garado, oh! Nice! Ich glaube, das ist sogar das Pokémon, kann das sein? Ich weiß es nicht. Panzerschutz erstmal. Oh, hier hätte ich wechseln können. Egal, komm. Nee, komm, ich will jetzt erwechseln. Warte. Das war ein komisches Geräusch, ne? Zzzz. Was bist! Was, was, was passt da mich einfach? Ein Giftbruder rein, ja! Ja, merkt schon, der, der, der Gary ist schwach. Der hätte ja auch schon viel früher bekämpfen können. Die Sache ist halt, das hätte ich ja schon gerne zeigen können, ne? Wenn man die Silvkopf nicht hat, dann sieht man die Geister nicht. Das sind so komische Wesen. Äh... Das sind halt so komische, gruselige Geister und die sagen dann, hau ab, verschwinde von hier. Und es gibt einen Bug, du kannst einfach in den und einen Eintrag angucken und dann siehst du einfach, wer das, ist. das ist nicht Pokémon das ist. Aber es bringt ja halt nichts, weil es immer noch nicht bekämpfen kannst. Und das wollte ich nur sagen. Es gibt einen Glitch, in später gibt es gibt's ein Pokémon, das muss man besiegen, hier in den Turm. Und ihr kennt ja halt die äh, poké damit kann man nicht, ähm, aus dem Kampf raus. Und da gibt es halt so einen Glitch. Und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ihr mach ich lieber nicht. Ich, ich, ich, ich erwähne es halt. Weil manche Glitches würde ich halt nicht machen. Die gefährlich sind. Vulcano! Ja, gerne tauschen zu Skrot am besten. Boah. Wo Obwohl, jetzt wo wir einen Noxch, ähm, haben. Wäre eigentlich ganz gut, aber nee, nee. <lacht> Kann man eigentlich sagen, dass wir schon in der Hälfte des Spiels sind? Vielleicht. Oh, yay, 36! Vielleicht wird sich weiterwickeln. Ah, Kadaver will nerven. Ey, sieht eigentlich ganz cool aus. Hat eine andere Pose bei Kadabra erwartet. Hm? sein Sein des Abra, was mit den Bot kann, was nämlich erbärmlich ist. Ist nun ein in Ordnung. In ordnunghaftes Kadabra, was aber jetzt zu tot ist, weil wir sind einfach zu stark. Dieser Knosp. Das wird unser lieber Patex machen. Ja, Patex. Du kannst gerne. Unser Tabuka kann gerne mal zeigen, was da geschnitzt ist. Flügelschlag, los. Na los. Fast Wolle, gell. Oh, das war's eigentlich schon. Ich hatte hätten halt dieser Flore. Okay, hatte wahrscheinlich nur echt später. Gut, das war's für den Kampf. Easy. Was? Du bist eine harte Nuss! Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Ja, das bist du. Und? Skot entwickelt sich! Yay! Wait. What? Was zum. Yay, wir haben einen Totok? Nee, wir haben ein fettes Totok. What? Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ich habe kürzlich einen Tragosso gefangen. Allerdings. Habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also... Äh... Läuft noch raus? Ich hoffe. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Pummel hat nicht erwähnt. Egal, ich würde es gleich sagen. Ich mache nur kurz einen Cut. Und zwar... Ähm... Gibt es eine Theorie, dass Gary's radikal hier gestorben ist und er hier gekommen ist, um es hier zu vergraben? So gesehen. Ja, das ist basically äh, die Theorie. Hier gibt es wahrscheinlich ein Item, aber ich habe keinen Bock jetzt da zu suchen. Denn ich hasse unsichtbare Items. Äh, ich finde sie unnötig. Also ja. Weil wenn man kein Hobby hat, dann kann man es ja gerne machen. Hi! Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren, man benötigt das silph um sie zu erkennen. Das haben wir! Und ja, hier kommen jetzt auch wieder Pokémon. Wie im Gras. Gerade ich, da kommt eins. Ein Nebulak, was ziemlich hässlich aussieht. Ziemlich überhaupt nicht wie ein Nebulak. Nur das Gesicht sieht aus wie ein Nebulak, aber es, es, es ist komisch. Pixelbreit. Das Zutok sieht ja hier im Kampf eigentlich ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ähm, Joa. Ich äh, gehe auch hier raus. Dankeschön. Ich möchte mein Pokémon wechseln, denn der müsste noch trainiert werden. Ähm, Sander. Sander wäre ganz cool, ne? Mhm. Obwohl Patex, ich will Patex im Wickel Oh Guck mal, Leute schon. Die wollen noch kämpfen, ja. Und das ist das, was ich hier nicht mag. Das ist, das ist lange. <lacht> die Sprite. Das ist der nebula Ja, die haben einfach wie so gesehen dieses Team Rocket nur mit Nebulaks. Und sie haben wir Weiterentwicklung Alpolos. Ja. Normal Attacken bringen hier nichts, merke ich gerade. Äh, Giftstachel. Ich werde die Folge wahrscheinlich etwas kürzer halten wegen der letzten Folge. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass die Folge nicht so lang ist. In der nächsten Folge machen wir dann den Turm. Wow, was ist das denn jetzt? <lacht> äh, den Turm hoffentlich zu Ende. Komm, was ist das denn? Geowulf! <lacht> Immer das Spiel. Ja, das ist cool. Und komm her, um. Oh, Bones Bams auf den Boden schleudern. Das war's. Das war der Kampf. Cool. 10 out of 10. Ideen. Uh, ich wurde erlöst. Erlöst? Fluchtseil! <lacht> okay, cool. Ja, ja, nee, brother. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich mache einen Schutz. Ich glaube, ich mache Schutz rein. In den weiteren Etagen oben höher findet man auch äh, äh, Apollo, glaube ich besser. Ja, ich setz erstmal hier ein ein ein ein ein ein. Super Schutz ein. Da bin ich keine Pokémon kann. Der böser Geist. Wirklich Geist. Ich bin ein Junge, der die Welt retten will. Oh, ja, die haben ja alle nur Nebulak. Das ist langweilig. Ich spam die Attacke. Und dann war's das mit denen. Ich würde ja skippen, aber... Ne, dann... Ich lauf nach Mama schön ne? oh, Das Auge von Sander. Sieht ja dann mega gruselig aus. Wenn die Seiten gemacht. Oh Mann, wieso schlägst du dich wieder selbst? Ich habe dir doch schon zehnmal gesagt, dass das nichts bringt, wenn du dich selbst schlägst. Wir müssen die schlauer von... Dankeschön. Puh, der Geist ist verschwunden. Sind die irgendwie besoffen, besessen von welchen oder was? Aber nach der Folge werde ich wirklich keine mehr aufnehmen. Sondern habe ich genug. Also, also, ich habe lange gespielt. Ich habe 5, 6 Folgen aufgenommen. Das ist mir genug. Kann ich morgen weiternehmen? Nein. Zu diesem Zeitpunkt wird wahrscheinlich mein neues Let's Play draußen sein. Ähm, Ich kann ja jetzt eigentlich schon beraten. was ist nämlich das äh, sport, -Sport Display? lets Play. Also ich hoffe, es kommt. Also ich habe geplant, so ein Sport-Let's -Sport Play. Ähm, weil Spangebug mir das gesagt hat, dass ich das machen soll. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, Für die Leute, die jetzt irgendwann in einem Jahr oder so, dass sie da reingucken, denken sich wahrscheinlich, ja, beschlaubert der! Ich gut verstehen. Verstehe ich gerade auch nicht, aber, ja. Ist kein schlechtes Let's Play, denke ich. Vielleicht. Ist es, ja. Man kann allgemein sagen, also ich persönlich so finde wenn man Let's Plays und nicht langweilig. Also, ich persönlich. Ich kann nicht so sagen, weil wir jetzt besonders nötig sind. Und was mache ich hier? Ja, also. Ich weiß nicht, ob ich da eins gewinne. Ah, ähm, damit wären wir dann schon hier mit der ersten. Mit der ersten Ort fertig. Ihr seht schon, es geht ziemlich. Holbrig weiter. Ich würde sagen, die Folge ist jetzt schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung noch gerne da. Würde mich freuen. Ein Abo wäre auch ganz cool, auf jeden Fall. Zusammen mit der Glocke, sonst verpasst ihr noch die nächsten Videos. Äh, links rechts könnt ihr draufklicken zur Playlist und zum nächsten Video. Und oben könnt ihr auf meinen Kanal kommen. Haut rein Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao! ciao.